Als christliche Studierende sind wir immer nah an Jesus und nah am Puls unserer Zeit. Nah an Jesus, weil wir uns von ihm prägen lassen wollen. Sein Lebensstil fasziniert uns und sein Blick für jeden Menschen. An über 30 Standorten in Deutschland leben wir geistliche Communities. Und zwar mitten in unserer Gesellschaft. Mit unseren Begabungen, unserer Leidenschaft und unserem ganzen Herzen bringen wir uns für unsere Hochschulen ein. So ehren wir Jesus und so machen wir ihn bekannt. Gemeinschaft, Freundschaft, Spaß, Ruhe, Herausforderung, Entwicklung, Bund, Zusammenhalt, Geistliche Heimat. Wir sind Campus Connect.